Wie viel Geld darfst du verdienen, bevor es unanständig wird? Hast du dir schon mal überlegt, wie viel Geld du verdienen darfst, bevor du für dich selber empfindest, dass es unanständig ist, dass es zu viel ist, dass es deiner Leistung nicht gerecht wird? Warum haben wir eigentlich solche negativen Glaubenssätze in uns, auch in Bezug auf Geld? Wer hat uns gelernt, wie viel Geld wir verdienen dürfen, wie viel noch anständig ist, wie viel noch seriös ist und wie können wir das ändern? Dir ist es vielleicht auch schon mal so ergangen, dass äh, du mit jemandem gesprochen hast und dann fallen Sätze wie Ach, Geld stinkt oder eher kommt ein, eine, ein Kamel durch ein Nadelöhr als ein Reiche durch den Himmel. Oder lieber arm und glücklich, als reich und unglücklich. Vielleicht kennst du auch den sehr beliebten Satz, Geld verdirbt den Charakter. Alle diese, diese Glaubenssätze, die wir in uns haben, beeinflussen unser Denken. Auch wenn wir es nicht bewusst wollen, unbewusst setzen sie uns Grenzen, über die wir nicht hinwegkommen. Und darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Hallo und herzlich Willkommen. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Es ist Donnerstagabend und somit Zeit für ein neues Video. Ich habe es ja eingangs schon erwähnt, wir haben viele negative Glaubenssätze in uns. Und ob wir das wollen oder nicht, diese negativen Glaubenssätze beeinflussen unser Denken, unser Handeln und so auch unser Leben. Es gibt bewusste Glaubenssätze, die wir uns in uns haben, aber auch unbewusste. Ich lese im Moment sehr viele Bücher und ich finde dieses Thema irrsinnig interessant. Deshalb möchte ich es euch auch heute nochmal aufgreifen. Denn immer wieder in Gesprächen ähm, fallen gewisse Sätze, die sehr von negativem Denken über Geld, über Reichtum, über Besitz handeln. Und du kennst vielleicht auch einige dieser negativen Glaubenssätze. Einer davon ist zum Beispiel, Geld verdirbt den Charakter oder Geld stinkt. Viel Geld kann man nur erreichen, wenn man rücksichtslos durch die Welt geht. Oder zum Beispiel, eher kommt ein Kamel durch ein Nadelöhr als ein Reicher in den Himmel. Was sagen uns alle diese, diese negativen Sätze über Geld, über unser Handeln, über unser Unterbewusstsein mit dem Geld aus? Eigentlich wollen wir es nicht, denn es, es kann uns in etwas Negatives verwandeln. Das heißt, unbewusst meint unser Unterbewusstsein, Geld ist schlecht für uns und wir sollen nicht zu viel verdienen. Und es gibt auch oft diese diese Aussage, das ist aber unverschämt viel Geld, die das jemand hat. Oder das hat er nur durch irgendeine eine eine reiche Erbtante bekommen. Das ist doch total unseriös oder unanständig, wie viel der besitzt. Aber überlegen wir doch mal, wie viel wäre für dich monatlich wichtig, dass du verdienst? Wie viel wäre für dich monatlich noch okay, und wie viel bräuchtest du, damit du ein Leben dir leisten kannst, wo du sagst, du fühlst dich wohl, wo du deine Grundbedürfnisse abgedeckt hast und auch das eine oder andere extra für dich einfach dir leisten kannst. Sei es nun Reisen, sei es deine Hobbys, sei es eine Top-Ausbildung für deine Kinder. Wo wäre für dich diese, diese Grenze, wenn du sagst, das sollte monatlich bei mir reinkommen, damit ich gut leben kann. Und wenn wir uns dann vorstellen, diese negativen Glaubenssätze, die wir eingangs gehört eben haben, wie eben Geld verdirbt den Charakter oder lieber arm und glücklich als reich und unglücklich. Wie können wir das auflösen? Hast du schon mal so etwas bewusst erlebt? Höre dir doch mal zu, wenn du mit anderen sprichst über dieses Thema. Über dieses Thema Reichtum oder Besitz, über dieses Thema Geld verdienen. Was genau kommt bei dir dann auf? Welche, welche Sätze sind in deinem Unterbewusstsein festgelegt? Diese Glaubenssätze haben wir ja aus, meistens aus der Kindheit schon mitbekommen. Das heißt, einfach ähm, ja, Einstellungen von unseren Eltern, von unseren Großeltern, von Freunden, von Bekannten, aus unserem ganzen Umkreis. Das saugen wir unbewusst auf und immer wenn wir das wiederhören, sind es sozusagen wie Gummibänder die uns dann etwas zurückhalten von dem, was wir vielleicht erreichen können oder möchten für uns. Weil wir einfach im Kopf haben, das kann doch nicht normal sein, das kann doch nicht seriös sein, dass man es mehr verdient als das, was ich jetzt gerade mache. Damit du negative Glaubenssätze in dir ändern kannst, gibt es verschiedene Dinge. Ganz viel findest du im Internet, wenn du eingibst, negative Glaubenssätze und negative Glaubenssätze auflösen, kommen ganz viele Dinge hervor. Aber ich glaube, das Wichtigste ist Punkt 1, dass du dir erstens mal bewusst wirst, welche Glaubenssätze du in dir hast. Und Punkt Nummer 2, dass du dir dann, wenn du zum Beispiel, wenn dir unterkommt, dieses Geld verdirbt den Charakter, dass du dir ein gutes Gegenbeispiel findest, dass du dir zum Beispiel in Erinnerung rufst, dass es viele Prominente gibt, die mittlerweile sehr viel oder einen großen Teil von ihrem Vermögen spenden, die dieses Vermögen, dieses Geld guten Zwecken zukommen lassen. Ein gutes Beispiel ist zum Beispiel Bill Gates oder Warren Buffett, auch Mark Zuckerberg. Es gibt so viele gute Dinge und wenn du dir das dann aufschreibst, dann wirst du auch merken, wie sich deine Einstellung dazu verändern kann. Ich würde mich freuen, wenn du mir in die Kommentare schreibst, was deine Erfahrungen damit sind, wie deine derzeitige Einstellung vielleicht zum Thema Geld verdienen zum Thema Reichtum, zum Thema Besitz ist und ob du schon Erfahrungen damit hast, negative Gedankensätze aufzulösen, auch in Bezug auf das Thema Geld. Ich freue mich irrsinnig, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist und wünsche dir bis dahin alles, alles Gute. Ach ja, bevor ich es vergesse, wenn du Interesse hast, wie du dir nebenberuflich etwas aufbauen kannst, um dir etwas mehr Wohlstand zu leisten, um dir vielleicht deine Hobby leichter finanzieren zu können, um dir mehr Wohlbefinden, mehr Gesundheit einfach bieten zu können, dann schreib mir doch und wir setzen uns unverbindlich zusammen und ich zeige dir eine Möglichkeit, die mir hilft, mir ein zweites Standbein aufzubauen. Ganz ohne Druck, ganz entspannt, du kannst dir das Angebot anhören. Ich freue mich von dir zu hören und wünsche dir alles, alles Gute. Bis nächste Woche zum nächsten Video. Deine Petra.